Hey Leute und willkommen auf einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vermisst. Äh, nein, warte mal. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ach, mich habt ihr eh nicht vermisst. Wir spielen Half Ich kann mich nicht entscheiden. Ich mache es einfach mal so. Eventuell benutze ich dann die Hero Power im zweiten Zug. Oh. Hm dieses Spiel wäre auch nicht schlecht. Mal schauen was dagegen erstmal also macht. Wir spielen mit unseren Sack gegen einen Hunter. Oh, und der Hunter hat Legendaries. Der hat 3 Millionen Legendaries. Fangen wir einfach mal hier mit an. Eventuell können wir dann hiermit ein zwei mal angreifen. Und danach dann endlich die Karte sehen, wenn er es kaputt bekommt. Oh, der benutzt dann Hero Power. Interessant. Naja, soll er halt machen. Ich meine, wir bauen hier schön das Feld auf. Was natürlich scheiße ist, wenn er seinen Fire Trap reinballert und wir ein ganzes Feld haben mit Low Health Karten. Oh, oh, oh! Und da hat er auch schon Secret gespielt. Und also, wie machen wir das denn jetzt am besten? Erstes müssen wir den hier umbringen. Das machen wir mit dieser Karte. Dann können wir gleichzeitig noch eine Karte ziehen? Ist immer gut, jetzt reichen wir in Face an. Mal sehen, ob er Fire Trap hat. Oh, was okay, damit kann ich leben. Das ist gar kein Problem für mich. Und wir spielen mal ihn noch auf dem Feld, damit wir nicht so ein 3 Damage machen können. Damit haben wir auf jeden Fall mehr Damage als eine 2 Damage von der Hero Power. Sagen wir mehr Damage, als die machen es noch. Oh, shit, na egal, so schlimm ist das gar nicht. Ich mein... Oh, warte mal, was macht er da? Oh, jetzt versucht er doch schon ein wenig Value daraus zu ziehen, aber... Im Endeffekt hat das uns jetzt auch nicht so sehr weh getan. Wir können jetzt ganz entspannt einfach mal... Machen wir das? Ja doch, wir machen das mal so. Damit können wir den hier entspannt kaputt machen und behalten noch was auf dem Feld. War zwar etwas off-curve aber naja, was soll jetzt denn trotzdem der Führung? Wir haben genauso viele Karten wie er oh, und er holt jetzt hier die starken Geschütze in Anführungszeichen raus. Da können wir jetzt ganz ideal eigentlich, obwohl nee, warte mal, wie machen wir das? Hm. Doch wir machen das und hoffen, dass der Coin wegfliegt. Ach, das ist nicht die schönste Karte zum Wegwerfen, aber auch nicht die schlimmste wir machen einfach mal so ich denke nicht dass er uns mit der fire trap reinhauen wird und falls doch haben wir hier direkt wieder ein volles feld und langsam aber sicher bomben wir auch ein feld auf um seinen fisch oh oh oh er holt eine schafskarte hm, das war klar dass er ihn angreift so wie mache ich das ich ziehe erst eine karte oh jetzt mal den hier. Schauen, was sie bekommen. Hm, wir werden das hier nehmen. Packen wir den hier rein und damit gehen wir auf Face. Und... Ach. Habe ich den Damage verballert? Ja, egal, scheiß drauf. Ups, ich wollte eigentlich... Ja, egal, mit <lacht> oh, Okay die können wir gleich mit unseren 3.1 bzw. ihn hier umhauen Was wäre schon schön wenn die dann extra damage gemacht hätten aber lässt sich nichts ändern Okay, was passiert oh mein gott der King Crush auf der Hand oh das ist jetzt nicht so schön schauen wir mal was wir hiervon bekommen erstmal hm, ich denke mal wir nehmen den hier weil den jetzt hier rein ich und dann da eh bald kein Crush haben wird und hauen die noch ein bisschen aufs maul und den der wir wohl nicht mehr wirklich sinnvoll zur geltung bringen können oh, und jetzt hat er seine Scheißkarte dann weil ich Oh, aber die Karte hat total verschwendet. Kommen jetzt hier schon reintreten. traden. ins Face. Freezing Trap? Ah, Beer Trap, okay. Das ist auch gar kein Problem. Die haben wir hiermit einfach weg. Kommt der noch? So, was spielen wir ist die Frage? wir sind man eine karte ja. wir bauen jetzt einfach alles rauf und bedrohen ihn wir können eh nicht so wieder unser feld vollhauen. der hat jetzt ein crash crush ready aber es bringt ihn auch nichts oh das bringt ihn allerdings schon etwas mehr interessanter play so wie machen wir das wie spielen wir das aus dann erstmal den hier rein weil wir den nicht gebufft haben wollen jetzt ballern wir den hier rein also uns fehlt aber eigentlich einen effektiven damage um den hier umzubringen na ja, was soll's den lassen wir einfach feld ignorieren den ein wenig dann zweimal ins face und hauen noch... haben wir den raus doch wir hauen den raus ich meine was will er tun was will er tun ich meine er ist ein King Crush aber es bringt ihn nichts sonst stirbt er wenn er ihn jetzt holt also den haben wir ziemlich an den Eiern mal sehen wie er tradet hier okay, nimmt er uns schon mal zwei Damage weg so hat ihn das irgendwas gebracht ich denke nicht ich könnte mich natürlich ehren aber ich glaube da brauche ich nicht mal mehr nachrechnen Hauen wir noch alles raus, ne? Jetzt reicht mir sein King Crush an Trailer wir so ein Opfer. Wollen wir das noch? Ach, ich wollte ihn eigentlich trollen, ich wollte ihn noch eine Runde geben Naja, er hat aufgegeben, kann man nichts machen Er hat sein Bestes gegeben, das müssen wir respektieren, ich meine Props an Todo Musti oder so hieß der, ich weiß gar nicht das war auf jeden Fall die heutige Folge von Hearthstone, ich hoffe es hat euch gefallen, ich werde euch jetzt noch eine Menge Videos einblenden, da könnt ihr gerne draufklicken. Vergesst nicht mich zu abonnieren und wenn ihr einen Daumen nach oben gibt, wie sagt bon so schön, macht ihr den Finger nach oben, wird man euch loben, und ja, dann bekommt ihr auch mein Lob, das wollt ihr doch bestimmt, oder nicht? Ich meine, das ist eine einmalige Gelegenheit, heute ein Sonderangebot, ein Klick für ein Lob, ansonsten haut rein, ciao, Penis.